Du bist die Gabe der Liebe. Die Liebe hat dich erschaffen und somit kannst du nichts anderes sein als die Liebe. Kannst du dir das mal vorstellen? Und falls nicht, warum? Denn nicht. Einige von uns haben vergessen, wie die Liebe sich anfühlt, wie sie aussieht, riecht. Die haben vergessen, wie man sie wahrnehmen kann. Und... Aus dieser Vergessenheit agieren diese Seelen, Menschen, aus dem Mindkonzept, aus den inneren Muster und suchen nach der Liebe im Außen, indem sie denken, dass sie sich die Liebe verdienen müssen oder dass sie die Liebe von irgendwo nehmen können. Das geht aber nicht. Und deshalb auf der Suche nach der Liebe im Außen landen wir immer in der Wüste. In der Enttäuschung. Denn es gibt nichts und niemanden im Außen, der uns die Liebe geben kann. Der Weg ist nicht im Außen die Liebe zu suchen, sondern in sich, im Herzen die Liebe zu fühlen. Ja, wenn du die Liebe erfahren möchtest, dann bist du eingeladen in dein Herz zu gehen und die Liebe zu fühlen. Und wenn du dann nichts fühlen kannst, weil du so sehr in dem Mind, im Verstand verstrickt bist und keine Ruhe von den Gedanken hast, dann geh in die Natur und lege deine Hände auf dein Herz und spüre rein und mach das. so lange, bis du ein Gefühl entwickelt hast. Und ein Gefühl kann die Kälte sein, die Wärme sein, die Enge sein, die Weite sein. Ein Duft von der Erde, von den Blättern, von den Pflanzen, die um dich rum sind. Und wenn du dieses Gefühl in deinem Herzen fühlen konntest, dann praktiziere es jeden Tag, bis du es richtig in deinem Herzen befestigt hast. Bis du es verranken hast, so tief, dass du dich erinnern kannst, wieder, wie die Liebe sich anfühlt. Und wenn die Tränen kommen, dann sei so gnädig zu dir und erlaub dir, dass sie fließen. Lass sie fließen und fühle noch mehr. Denn wir haben uns von der Liebe getrennt, weil wir uns verboten haben zu fühlen. Und indem du dir erlaubst, zu fühlen, desto mehr kommst du zu der Liebe zurück. Sozusagen du wirst durch die innere Stürme durchgehen von angestauten Emotionen, die alles in dir schmelzen würden. Bist du dich leer gemacht hast von dem, was du nicht bist. Und du bist nicht Getrenntheit. Du lebst nicht in Getrenntheit von der Liebe. Sie ist immer da, nur du weißt es nicht mehr, wie du sie fühlen kannst, wie du sie wahrnehmen kannst und wie du in der Liebe leben kannst. Und das ist alles möglich. Diese kleine Input, die heute rausgekommen ist, ist ein Start. Es werden noch weitere Inputs kommen, die die weiteren Möglichkeiten und Wege zeigen werden, wie du zurück in die Liebe, zu der Liebe, zu dir selbst finden kannst und aufhören kannst, so viel Energie zu verschwenden, indem du im Außen suchst. Und aufhören kannst, dich immer wieder zu enttäuschen und stattdessen die Frieden in dir zu finden. Du bist die Liebe. Erinnere dich.